Das war eben etwas völlig anderes, was ich eben zuvor noch nicht erlebt hatte und mit meinem Wissen nicht einordnen konnte. Da waren so viele Kranke in Rollstühlen, auf Tragbaren und plötzlich, plötzlich sind da welche aufgestanden. Dann hör aber auf. Einer von den Menschen, die auf den Waren lag, erhob sich und sagte, es geht mir gut, es geht mir gut. Es durchfuhr meinen Körper wie einen Strom. In dem Augenblick war die Leben verschwunden. Ich habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, gerade zu machen, und er wurde gerade. Wir haben nichts mehr von Krankheit gespürt. Er war weg. Ich, ich, ich, ich kann wieder sehen! Ich war so beeindruckt und auch sehr betroffen, was ich da gesehen und gehört habe. Als der Film zu Ende war, bin ich glücklich nach Hause gegangen. All my values went up. Vertraue und Glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.